Puppenkiste, meine Zuhörer, hier wird rumgespittet, dein Ernie bleibt Burner. Yeah. Beatsörfer, Wortakkubat und Kanzmaschine, heute hörbar abgeschnitten von der ganzen Routine. Andere Picken, nur Boudine, paar Schenken, voller Eier. Ich bleib zufrieden, wenn ich allein mein Leben feier. Noch ein Verein war meine der plötzlichen Zeitpunkte. Meisteraufgaben mit Brieftauben und Blitzerbleiter, yeah. yeah.